mein Name ist names und ich begrüße euch zurück zu Let's play so was meine sprachs ultimate warum ich euch hier in diesen komischen Bildschirmen begrüße naja äh, ich habe gerade diesen geist bekommen nachdem ich aus dem welt der sternen nicht da irgendwie so was der abenteuermodus als ich aus dem abenteuermodus kam habe ich hier meinen stein bekommen und habe diesen geist bekommen der ja, rette 25 kämpfer habe ich bekommen okay das oh, mich aus dem weg ich bin arzt <lacht> weiter <lacht> dass mich durch bin wollte ich eigentlich sagen egal ja, klassisch ich weiß auch genau wen und zwar peach und danach machen wir daisy dann nach dem plan ja ne? Peach finde ich lustig mit ihrer seitwärts äh, smash gut also diese hier. Also die jetzt mal irgendwie was anderes hat. Zum Beispiel eine Kelle. diesmal kommt ein anderes Geräusch. Das finde ich gut. Weg da, meiner. Oh, äh. Crystal, glaube ich. Auf Star Fox. Oh, Meter groß. What? Bin da reingegangen, cool. <lacht> also gleich als reingehen kannst du nämlich auch schon ein bisschen alt. Entführer, Führer fürchtet euch, weil wer jetzt gewesen, wenn er direkt rausgeflogen ist, hier eben Dann nehme ich mir auch noch. Ich bin Metal Peach. Was? Boah. Boah, wenn ich jetzt noch Metallen gewesen wäre. Ne? Metallener Stern kommt. Ach, da habe ich auch noch. Metallener Stern kommt. Und ich glaube, da kommt er nicht durch. War eine Röhre, ja. <lacht> da war eine Röhre noch. Da hättest du schon rüberspringen müssen, Kollege. Ich habe nur diese kleine Linse irgendwie gesehen, hat er sich die ganze Zeit umgedreht. Hat so <lacht> Wo ist wieder ausgang? Ja, ah, angefurzt. ich denke ich, ist das was passiert. Ja, komm her. Ja. Jetzt wir damit getroffen. Mhm. Sehr gut. Lalalala. ja Bis jetzt läuft's gut. Oh Gott. Genau. wir okay, haben aber. Risser Katapultier den Ja, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ja, ich weiß nicht, wer du bist. Da kam er ist auch runtergefallen. Er war das okay. <lacht> er hat einfach so level geklaut. Sehr gut. Natürlich wieder ein Highscore knacken mit Peach oder was ein Kartell an muss mein was muss mein Radiesing, mein Rettich äh, eingesaugt. War oh. oh, der im Bob? Ah Ja, da macht er immer Ränder, Verdammt. Ding, ding, ding, ding, Häuser hat Keine Ahnung, was sagt mal, mein Golf, vom man schlägt, keine Ahnung. Pausa, ha. Sie haben einen Bumper da, abgeprallt. Aua! Hier von dem kriege ich auch Fresse. Jetzt machst du natürlich nicht, ne? Hey, ist meiner. Vielleicht Radieschen, aber kann ich wohl nicht. In der Luft. hat oh. Oh. Was ist das? <lacht> tschüss durch oh. diese dinge ja wohl keine ahnung da hätte ich jetzt Schick doch mal raus mann sehr gut <lacht> mein gott jetzt gegen den boss da gibt es auch die mütze wird giga pauser sein wird <lacht> Einfach weiter. Ja, wenn er dann immer wieder das gleiche bonus spielst dann wird er doch ein bisschen langweilig. Jetzt mal ehrlich bin. jetzt ja, jetzt geht's wieder auf die Nuss. Also ich kann hier Konter einsetzen bei denen. Wäre richtig gut. Ha, nicht da getroffen jetzt sagen wir bloß nicht ich tue ja irgendwie perfekten run machen mit peach nun nehme ich fast so aus ah. äh. diesen Angriff. nein, ich noch übungen nein, wer es jetzt kommen? Oh, ich weiß immer nicht, wie man den Angriff ausweicht. Nicht. Okay, perfekter Run mit Peach, geil. Warum nicht? Weil das erste Mal, dass ich hier geschafft habe, ohne einmal zu frecken nee, ich glaube, mit Wolf habe ich das auch geschafft. Ja. Mit Peach habe ich jetzt 9.9 9. 9 geschafft, geil ich <lacht> habe ich habe einen neuen Main gefunden gibt's jetzt einfach nicht das ist jetzt der dritte Charakter mit dem ich neun punkt 9 geschafft habe ich glaube Pit Wolf und jetzt Peach also alles keine Charaktere die ich so gemaint habe Wolf wäre so am wahrscheinlichsten gewesen weil er halt ein bisschen ähnlich ist mit Falco also da könnte das ein bisschen sinn machen aber pit kann ich überhaupt nicht steuern und peach spiele ich zwar auch gerne aber nicht gedacht dass das jetzt so gut ausgehen würde aber okay nämlich als nächstes spiel mal daisy welche ja der echo kämpfer von peach ist also der klon halt den term an diesen, diesen Begriff muss man sich nur halt gewöhnen. Das ne? hat man die immer Klone genannt. Ne? Das haben sie ja offiziell Namen Echo Kämpfer, aber fallen gar nicht mehr so viele Charaktere jetzt in die Kategorie. Ne, Pit, Dark Pit äh, Marv Lucina, da äh, muss dunkle Samus Peach Daisy. Man kann auch irgendwie in den Einstellungen einstellen. dass nur echo fighter dass die echo kämpfer hier mit mit ihren originalen kämpfern zusammengesetzt auf alle angezeigt werden also übereinander oder so wenn man zum beispiel auf peach gehen würde dann hätte man irgendwie die auswahl zwischen ihr und daisy nämlich mal ich habe noch nie eingestellt warum sollte ich dann einstellen hallo so viel besser aus wenn da irgendwie mehrere charaktere sind ne finde ich jedenfalls wenn einige davon jetzt hier gleiche Moveset haben. auf der Raum, ein Klon von Captain falken hat jetzt mittlerweile auch sich herausgestochen halt aus der Menge. Und mittlerweile hat er jetzt ein paar andere Angriffe hier. Smash-Angriff und so, wo er ein Schmer äh, Schwert einsetzt und ja. Ja, noch ein bisschen einzigartiger. So. Und das mit dieser Runde. No, ich bin sogar im Weiß gekleidet. Perfekt. Ja, Robin ist der passt. Geil. Ich nehme euch hiermit zu... Let's tip the scales. Ich meine, Mann und Frau. Bass. Phantom. Ach, hat Zelda beschwört. Glühkörnchen tot und eine Menge Zeugs. besten aus Mega Man ne? weiß man ja so, Daisy auch in weiß. Ja, ich spiele die Mario Damen am liebsten in weiß weiß auch nicht wieso. Ich spiele allgemein immer fast jeden Charakter entweder in in grün pink oder in weiß ja, guck mal. Ist jetzt so ein großer unterschied zwischen ihr und peach ist habe ich hab schon mal mehr gemacht als peach aber dann muss man sich ja schon wieder denken es eigentlich so an Peach zu mögen so ich meine die hat jetzt nicht irgendwelche so besondere Charaktermerkmale die man sich merken könnte so oh einzige was die sagt okay Daisy ist jetzt auch nicht so ein einzigartiger Charakter wahrscheinlich sie genauso drauf aber ihr merkt man irgendwie schon so dass sie so ein bisschen weiß ich nicht nennt man hat nein schon von den ganzen tons hier die ein bisschen mehr so lockerer drauf ist und meisterball da Boah. war sich ein bisschen länger schlafen bleiben können oh geil Ja, sieht irgendwie mehr aus als wäre so irgendwie eine prinzessin ja, prinzessin power ist diese runde ja, irgendwie weiß nicht so eine einfache frau die irgendwie zur prinzessin wurde oder irgendwie so was ich glaube, dann sage ich nur weil die braune haare hat oder so alle anderen prinzessin haben irgendwie blonde haare Ja, genau, meine ich. Wieso Sess? Sie ist eine Sessy-Bitch. Okay, ja. Naja, ja, dieser ohne auch eine Prinzessin, stimmt. Prinzessin von Noah. In die Fresse, hey, Boom. ja meine nintendo skopa stärker als ein Drachenwasserangriff. Irgendwie nehmen obwohl doch im Spiel, das schon vollkommen So der normalen Animation, aber irgendwie haben sie aus irgendwie mehr gemacht. Ne? Habt ihr Prinzessinnen Klamotten an? Ja, muss dann fragen, was ist ein bisschen auf dann wählen klamotten von viridian gehabt wie ist keine prinzessin kriegen ist eine göttin ich will, ich will diesen hammer ja genau deswegen wollte ich nicht da hingehen aber die haben den nicht genommen deswegen dachte ich die wollten den nicht aufnehmen dann würde ich dahin gehen und natürlich dann Boom. so durch dann kommen sie und denn ist auch keine prinzessin glaube ich nämlich jetzt mal an. Ich man noch nie kosten crossing gespielt, aber... Ja, wie so wie so eine business und <lacht> so Business-Frau irgendwie. Cool. Komm Mann, Mann. dich. Davon habt... Na, komm. Jetzt mal, wenn die sie wenn sie diesen Angriff macht, genau wie Peach, ne? Muss man, ja, genau das habe ich. <lacht> genau das wollte ich ansprechen. Jeder, gegen den sie kämpft, kann ja voll unterm Rock gucken unter einem Kleidchen. Und sie sind angefangen dann sucht natürlich die Kamera volle Möhreleien. Das... Wie? Meine Zeit ist gekommen. Was was lang genug im Rampenlicht. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Er ist in Smash Bros. Er Mario Kart. Dann in Smash Bros. war noch bald kriege ich mein eigenes Spiel? Er hat sich, er hat sich für dich gegessen. Mein Internet stärker. Uh. Uh. Ja. Ja, aufgefangen, <lacht> <lacht> Ach, hat gesehen so Hintern gegen hinter hat in letzter Sekunde? Ja, jetzt wird irgendwie der der Schlag von Gennendorf und äh, Captain Falken äh, punch aufeinander treffen. kann ich mehrmals gleiten wenn ich einmal loslasse dann nein das ist auch immer geflogen Ding punkte bringen am ende sowieso nichts so und gegenstände mäßig also hat soll's so, das sind natürlich die beiden besten prinzessinnen ich bezweifle noch mal so klar also so locker abläuft wie mit peach außer also Daisy sie macht irgendwie mehr schaden aber da weiß ich gar nicht rio und Ken zum Beispiel ist das so, dass ich glaube, kennen ein bisschen schneller ist. Ich weiß nicht den Unterschied zwischen den beiden. Na, no, nicht schon wieder der Finger. Ganz auch keine Lady einfach so fingern, ey. Oh, das ist ist also genau wie dieser eine Angriff vom Final Boss aus äh Brawl, ey. Er hat auch irgendwie so drei Wellen immer so abgelassen. Da muss irgendwie so ein weiß ich, so eine perfekte Ausweichung machen irgendwie. Wenn du den ja machst. Wenn er nicht machst, dann wirst du getroffen, Alter, ich wollte nicht das machen. Warum ah. bist du nicht einer von euch mal betäubt werden? Ja, wollte sagen. Ja, du auch, danke. Äh. Äh. Äh. relativ locker und ohne frustration mit den beiden bin ich gut. Gut, gemacht. gut gemacht du warst nah dran gut finde ich gut wenn alles ein bisschen ohne probleme läuft muss ja auch mal sein ne? Das, war das erste mal dass ich irgendwie so ein nee, mit wolf habe ich auch aufgenommen ne? ja Mit pitt habe ich ja auf screen gemacht weil ich das halt mit dem M master hier zu zweit gemacht habe das kann ich noch mal nachholen Einzelplayermäßig. player mäßig Und ja jetzt zwei beweise dass ich kann falls mal irgendjemand so kommt ja ich habe schon auf 9,9 geschafft ich komme dann sagt ja ich auch dreimal und dann irgendjemand sagt so nee das glaube ich denn nicht warum sollte man wegen so ein Mist irgendwie lügen ey? Also, warum sollte man weiß nicht was hat man davon genauso als ich mal irgendwann jemand mal gesagt habe hier hier ich habe den und den optionalen Boss von Kingdom Hearts mal erledigt mir auch unterstellt so ja ja glaube ich nicht ich so ich habe video beweis <lacht> ich habe ja ein Let's Play davon gemacht also ja ich... nee, da hat er ja irgendwie gesagt glaube ich nicht wieso wie soll ich das beweisen ja so machen video ja habe ich <lacht> Hier auf meinen kanal ja, habe ich halt aufgenommen also ja, ja also, also. weil weiß ich weiß nicht man kann ja mit den tickets kann man ja wenn man sich halbwegs gut anstellt mit fast jedem charakter eigentlich 9.9 erreichen obwohl man muss ja eigentlich schon die gegner schnell erledigen um genug punkte zu kriegen also nur wenn man also mal irgendwie ein kampf direkt dann kriegt man ja weniger punkte am ende also muss man doch schon so ein bisschen was können Aber ich glaube viele leute da draußen Sowieso tausendmal besser als ich. Deswegen spiele ich auch nicht solche Sachen wie Fortnite oder irgendwie sowas Wenn ich genau weiß, bin schon allgemein kein guter Ego-Shooter oder Third-Person-Shooter oder allgemein Shooter. Und hey, Ruid, was machst du denn da? Da muss ich nicht unbedingt ein Spiel spielen, irgendwie was darauf, wo das Ziel ist, irgendwie als Einziger am Ende zu überleben und besser als jeder andere in diesem Match zu sein. Näher klingt mir zu mir für mich ein bisschen zu frustrierend, alles klar. Cool, wir haben ein Ticket bekommen. Wir haben nur einen Geist bekommen. Was war das denn jetzt? Wird hm. äh, ich möchte mal gucken, ob ich was kaufen kann? Ja, irgendwas Gutes, Omega Ridley Was? so 15.000 Klappmesser. Ich glaube, ich sollte mir echt so ein bisschen Geld aufbewahren hier für diese super mega starken Dinger. Ja, ich glaube, ich kaufe mir nur noch äh, Geister und... Aber wo Geister, lass mal hier gucken. Ich muss ja hier mal ein paar bessere bekommen. Helena, wer ist das? voll hübsch aus. wir haben. <lacht> ja, ich habe immer noch Eik. gut das mit Startschaden. Boom. Boom. Ich kann es nicht abwarten, bis ich Ike im Abenteuermodus hab. Nein. Uh, ja, natürlich, will ich noch mal versuchen, uh, mein ganzes Geld. Weil es gibt irgendwie einen Meilenstein, wo man mal ohne zu fehlen irgendwie schaffen muss. Ja, ich glaube nicht, dass ich das irgendwann schaffen werde. So in nächster Zeit. So, läuft wieder irgendwie so ein Event hier. Das irgendwie, ach ja, das muss ich auch irgendwie einsetzen, ne? sie irgendwie 20 oder 10 von diesen dingern ja einsetzen füllt alle leeren plätze sofort auf ja, warum nicht Ach, den habe ich noch nicht freigeschaltet also da sehe ich irgendwo wenig schon habe und bin ich da bin nämlich gut genau okay, um zu gewinnen der gegner setzt oft sein schild ein klingt so nervig ja. Tiger das ist punch out Der Tanga hält. Ja, das In seine der spricht ja arabisch, die sprechen alle in ihrer Hauptsprache und in seine Sätze klingen irgendwie so komisch. Der Tanga hält so hat sagt er, das klingt irgendwie wie so der Tanga hält. überhaupt nicht nervig. Äh, schon so ein Unterschied, ne? Kaum spiele ich Ike irgendwie, kein Problem. Jedenfalls weniger Probleme. Aua. Äh, flasche zu trinken geil Boom, sehr gut ich mache da übrigens ja alles nur um meine geister und so aufzustocken man weiß ja nie gibt noch so viele und muss ja irgendwie bekommen alle hallo gegen neue aus ah okay schreit zehn Kämpfe gegen Geister vom Wang Profi gibt es ja noch Geisterwung also, gewinnen den Geisterschutz zehn mal mein Folge ohne Geisterschutz-Items einsetzen Legende Kampf-Items Gott bei mal tafel items ein Junior ja, noch Kampf schafft man noch Junior alles klar äh, Jetzt wisst ihr wenig, nur ab wenig. Sturmwarnung. warnung Resistent gegen den Sturm, der schafft hat. Ja, diesmal jetzt in die Richtung. Nächstmal nach rechts gehen, weil sonst immer nach links geht. da äh, geht in beide Richtungen. Ja, er pustet ja auch noch, ne? nicht. ich glaube, wenn ich Mal gegen die kämpfen würde, gegen so Junior, dann würde das schon machbar sein. Also jetzt rein Mo. Ja, die sind alle weg. Nein. Mikrotick. Ja, komm, lass mal. Aber der nächsten Part mit. Ja, hier ist event übrigens. Ja. Yeah. Ich bin im Internet nicht angemeldet also so. In der nächsten machen wir weiter mit Abenteuer. Ich hoffe ihr schaltet dann auch wieder ein und hinterlasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar, wäre richtig nett von euch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen.